Das wäre übel, das würde ich nicht wollen. Okay. Sprechen wir mit den Leuten. Einer ist hier drin. Keine okay, Zeit für Butterbier. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Oh, Isco, ist was habe ich getan? Mrs. Rabe? Kann ich mit Ihnen über Theophilus Halo sprechen? Ich bin mit den Biggles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen Geliebten, Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber Richtig. was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Ja, und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iskos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isko, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iskos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Halo gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickel wollte uns helfen. Doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rape. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rape, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt. Unsere Geduld neigt sich dem Ende. Wir wissen, dass Ihr es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke.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 Arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Revelio. Wasserquelle. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle in Doorfox Meet. Aha, dafür gab es eine extra Seite. Ähm, okay, da müssen wir hin. Können wir hier rein? Wir können hier rein. Okay, ist aber eher hinter dir. Oh, hier ist eine Truhe. Taste. ist nichts auszugeben. Ich jetzt eine die Taste. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht Ach, war es was? die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickels? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz dem Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich dann nach einer Bestellung existiert zu sehen. Noch, Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit sechs Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm R.A. Daran Bier. würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Oi. Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Ah, ja. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann, aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Ja, aber Rosy hoffentlich nicht, wenn es ihr nur darum geht, Geld zu bringen. Ne? Das Danke, dass Sie mir das gesagt haben. ist nicht so. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gerne in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Ich hoffe, sie liebt ihn auch. gibt oh, ihn auch ohne Geld. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Biggles fehlt noch. Okay. Besuch mal den Filbert. Ein Gibus-Filbert. erstmal Büsche beschneiden. Eine wahre Buff. Paff. Mhm. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Da ist er doch schon. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass sich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlow's Rache und habe mich geweigert. Mhm. Sie hätten vielleicht Mr. Bickles Schicksal geteilt, wenn Sie gegen Harlow ausgesagt hätten. Ich vermute, da haben Sie leider recht. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau, Bella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert, und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davon ging, lachend. Ich war tief erschüttert, wenn es immer noch... Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt, aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach... Ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nati finden. Okay, Nazi wollen wir sprechen. Aber sollten wir nicht erstmal noch den, den... ...den pinken Brief sammeln und... ...dann mal weitermachen. Naja, wir werden sehen. Vielleicht hat Nazi da mehr. Vielleicht hätte auch Informationen sammeln können. Natti verspätet sich nie. Auch wollte den Leberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Wir. Wir spielen. Nein. Auf gar keinen Fall. Nati wird auch nichts passiert sein. Schnell, schnell. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nicht Nati. Auf gar keinen Fall. Aus dem Weg. Nati muss hier irgendwo sein. mein Trunk. dem Geist right, guys Den hören wir uns später. Wo ist Nazi? Oh Gott. Stege des Eberkopfs. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen entspannen sofern einem das gelingt man nur einen steinwurf von dem entfernt ist was in den zwiedichten wirtshaus vor sich geht Ach nö. nein natis zauberstab Natties Zauberstab? sie kann ohne ihn zaubern böses spiel aus böses spiel. sie steckt in schwierigkeiten revelio wird mir zeigen was mit ihr passiert ist Böses, böses, böses böse Spiel, nein. Hier ist nichts passiert. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. <lacht> Nati. Revelio. Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Oh nein. Ach, Schwinderin versteckt. Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es Wee. muss noch einen Weg geben. Es ist. Ich. Die mit Kurze zu Tode. Das ist ja natürlich. Die Nati auch nur ein Eine Geheimtür. Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Ich bin vorbereitet. Hm, ich auch. Ich höre es gerade. Ich den sollte den mich das. nicht sehen lassen. Ach, doch, das lasse ich. Wenn sie wissen, das wird nicht Vielleicht ich ich dürfen sie mich sehen. Ich bin da ein Mann am Ende, ein Frau, ein Personal, ihr ja, werdet sterben. Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder nach allem, was ich getan habe. Ja, wie schön leicht es ist, eine andere die Schuld zu geben. Wir können es mit ankommen. Ich schätze Wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Du siehst mich gar nicht. Was hältst du denn von? Elektrizität? Gast. Nazi In die Ruhe. Das kriegt man, wenn man sich mit einer Frülle Umgebracht. Jetzt, jetzt bin ich oh, nicht immer Bisher habe ich nur, nur Spinnen gequält. <lacht> Bist du mir lieb wie einer Auguri, der vom kommenden Regen sinkt? Wie ein teuer Trupp... Warte ich hier auf, dass der Wind dich zu mir bringt? Mein Herz verzaubert, das hast du, und nun bist, bin ich ganz die deine. Aber ich hab's gewusst, im Nu bist zu mir ewig die, der eine. Das Buch mit den Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. Ja, ist du auch, meine Freunde. Ja. Wollt ja. das? Du kannst Das ja. wirst nicht überleben. Das sehe ich anders. Also müssen wir eigentlich erstmal müssen wir unsere Freundin finden. Der Liebesbrief ist zweitrangig. Und hier ist eine Kiste. Wenn wir schon mal hier sind. Und hier ist nur ein Outfit. Wieder der Natty anfest. Die muss hier irgendwo sein. Du hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich Ich drüben. Hat dir jemand was getan? Rebellio. Erstmal Schluss knacken, Prioritäten setzen. Das ist vielleicht der Beweis drum. Ah, ja. es ist Krowebs Zogenstab. Du wartest noch ein bisschen. Erstmal Nazi. Ich sagte erstmal Nazi. Okay, du musst wohl Nutty warten. Mr. Rape? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natty kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Aha. Und jetzt Natties. Es war ja okay, Danke, es dir? Esko. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Hat sich jemand wehgetan? Ich würde gerne noch mal mit dir reden. Sie wurde eigentlich offensichtlich gesperrt, aber. Hat sich jemand wehgetan? Das interessiert mich sehr. Okay, wir müssen noch einen Liebesbrief finden. Mit dem Brief, der Brief ja wohl kaum sein. video she doesn't know here she no Nötiges nicht. Reveglio. Da oben sind Kisten. Im nächsten Hut. Aha. Hier haben wir den Liebesbrief. Mein lieber Otto, ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen. Ich werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei den Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst bis sich die Verhältnisse etwas stabilisiert haben. Und ich weiß, dass du alles in deiner Macht stehende tust, dass eine solche Situation erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit beförderten, nicht offen, offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Von der Zärtlichkeit, deine Rose. Otto Dibbles Liebesbrief von Rosie. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Okay. Können wir das machen? Können wir irgendwie nicht. Dann können wir nicht durch. Hier können wir lang. Finden wir Officer Singer und erledigen Hallo. Ein für alle Mal. Ah. Na zwei ich hätte es wissen müssen. Und sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Und aber nur gerade so. Isco-Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Mr. Mhm. Singer, eigentlich haben Natty und ich erfahren, dass Aschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben. Rockwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt glaube, um seine Frau zu erpressen sind. und Nati, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin ihnen dankbar für ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Aschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Naja... Bei allem Respekt, Officer, die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. ja. Naja. Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir das war doch... Stimmt noch nicht zur Debatte, ob ich die rette oder nicht. Ohne Zögern sofort. Also jetzt haben wir erstmal noch einen Demigeist zu finden. Ist schon passenderweise gerade Nacht. Du gehörst mir, Demigeist. Es müsste Nummer 7 von 9 sein. Oh, eine Nachricht. Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rolse. Wir brechen gerade zu unserem Flitterort. auf. Ah. wir uns der Hilfe von unserer Heirat-Zentra ist das Allerbeste. Spende für den Musikanten. Haben wir gegeben. So, was steht jetzt an? Aufs oh, Poppy, würde ich sagen. Ich hoffe, die müssen wir nicht auch noch befreien. Heute genug Leute gequält. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hawksmead? Gut, ich würde aber hier mal vor Hawksmead jetzt Mal eine kleine Streampause einlegen.